Ich nehme jetzt hier also eine handelsübliche ähm, Damen-Einwegbinde und hier eine Schüssel mit Wasser. Und dann machen wir mal hier die Folie auf. Das ist also hier das äußere Papier. Das ist ja schon mal Plastik. Damit ist der Klebestreifen. Der Klebestreifen, der ist unten auch mit Plastik. Oben drauf gibt es nochmal einen Plastikstreifen, der kommt weg. Also sind schon mal hier mehrere Plastikteile da. Und hier drin sieht man diesen ähm, tollen Gelkern oder Super Kern, den Ultra -Leak Leakage Protection. So, dann schneide ich das mal auf. Das ist schon mal klebrig hier durch die äh, Klebefolie. Und dann kann man sehen, hier ist etwas, hier ist irgendwas Blaues da drin. Und dann tauche ich das jetzt mal in das Wasser ein. Und das Wasser, das zieht sich jetzt hoch. Und wie du siehst, das tropft überhaupt nicht. Das tropft quasi nur, an den, das tropft quasi nur hier so ein bisschen an den Seiten. Und das wird alles durch diesen Kern hier gebunden. Und wenn ich mir das jetzt genauer angucke... dann sieht das ähnlich aus. Nicht ganz so dick wie bei den Einwegwindeln. Aber hier kann man das aussehen. Hier kann man es auch merken. Also wenn man hier reingreift, dann ist hier so ein Gel und so Kügelchen. Könnt ihr das erkennen? Und das hier. Das ist also wie bei den Einwegwindeln auch. Ist hier so ein ja, ein, eine chemische Substanz, die eben dann diese, die Flüssigkeit, das Blut, die Feuchtigkeit, Urin, aufsaugen kann. Und abgesehen davon stinkt das, also das riecht auch sehr stark. Und hinten, diese Schicht hier, die ist auch nicht atmungsaktiv.